IT-Sicherheit ist der Sicherheitsgurt der digitalen Gesellschaft. Das ist leider bei vielen Unternehmen noch nicht angekommen. Viele wissen überhaupt nicht, dass sie gefährdet sind und schlagen erst Alarm, wenn der Ernstfall dann eingetreten ist. Zahlen des Bitkom zufolge sind im, in den vergangenen zwei Jahren mehr als 50% Prozent der deutschen Unternehmen äh, Opfer von IT-Kriminalität geworden. Wo wir hinkommen müssen, ist, dass auch kleinere und mittelständische Unternehmen eben für mehr IT-Standards sorgen. Das können wir schaffen, indem wir die Unternehmen dafür sensibilisieren, dass auch sie betroffen sind. Viele Unternehmen wissen zum Beispiel nicht, dass eine große Gefahr auch tatsächlich von den Mitarbeitern ausgeht. Und es kann ganz simpel sein, zum Beispiel Mitarbeiter, die, wenn sie vom Arbeitsplatz weggehen, nicht den Lockscreen ähm, anmachen oder einfache Passwörter verwenden. In der digitalen Strategie 2025 des Bundeswirtschaftsministeriums heißt es auch, dass die Unternehmen, besonders mittelständische, sensibilisiert werden sollen. Wie das aber aussieht, wird nicht konkretisiert. Da helfen leider nationale Veranstaltungen und nationale Erlasse nicht. Ich glaube, da muss man wirklich auf die lokale Ebene runter und die Unternehmen direkt ansprechen.